Hast du schon mal Yoga probiert? Menschen, die eine Behinderung oder chronische Krankheit haben, bekommen ja oft allerlei Ratschläge. Die reichen von gut gemeint, aber völlig nutzlos, bis hin zu absolut abgedreht und beleidigend. Ich bewundere ja oft die Geduld, mit der andere Leute mit diesen Ratschlägen umgehen. Ich selber habe da überhaupt keinen Nerv dafür. Meiner Erfahrung nach gliedern sich diese Ratschläge in drei Kategorien. Nämlich zum einen grundlegende Ratschläge, die irgendwie aus Allgemeinwissen oder fünf Minuten Google hergezogen werden. Das Zweite sind Ratschläge, die völlig abgedreht sind und mit dem Problem überhaupt nichts zu tun haben. Das Dritte sind Ratschläge von Leuten, die das Problem kennen und die tatsächlich Erfahrung damit haben. Das sind auch die Einzigen, die man geben sollte. Also... <lacht> Grundlegende Ratschläge. Hast du schon mal versucht, mehr zu schlafen? Du musst dich einfach mehr entspannen. Lass doch mal deinen Eisenspiegel überprüfen. Vielleicht hast du einen Magnesiummangel. Trinkst du eigentlich auch genug? Das ist doch einfach, du musst einfach früher ins Bett gehen. Und kein Handy vorm Schlafen. Geh doch einfach mal schwimmen, das ist gut für die Gelenke. Grundlegende Ratschläge können auch aus eigener Erfahrung kommen, aber dabei ist diese Erfahrung meistens was komplett anderes. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin immer müde. Und bekomme den Ratschlag, doch mal ein Blutbild machen zu lassen. Vielleicht habe ich Eisenmangel. Dann kann es das sein, dass die Person mal müde war und festgestellt hat, dass sie einen Eisenmangel hat und das dann geholfen hat, Eisensupplemente zu nehmen. Aber ist halt doch eine extrem andere Erfahrung, als wenn ich seit, naja, 15 Jahren immer müde bin und in der Zeit hunderte von Blutbildern gemacht wurden mit unterschiedlichsten Eisenwerten und ich weiß, dass das halt einfach nicht das Problem ist. Es ist ja so, dass die Probleme, die wir haben oft völlig unterschätzt werden und auch der Maßstab, auf dem wir uns da bewegen. Wenn ich ein Gesundheitsproblem habe. Dann habe ich das üblicherweise nicht erst seit vorgestern. Und es fällt mir eigentlich auch immer erst dann auf, wenn es mich wirklich massiv beeinträchtigt. Also nicht im Sinne von, ja, ich fühle mich dann ein bisschen erschöpft oder ich kann ein bisschen weniger Sachen machen, sondern im Sinne von, ich kann das Haus nicht verlassen oder ich kann physikalisch nicht aus dem Bett aufstehen. Dann fällt mir sowas auf und dann suche ich nach Lösungen. Die Ratschläge sind halt auch oft so grundlegend, dass man da wirklich selber drauf kommt, wenn man sich mehr als ein paar Tage mit dem Problem rumschlägt. Also, ich bin immer müde. Hast du schon mal versucht mehr zu schlafen? Nein, da bin ich in zehn Jahren noch nicht drauf gekommen. Es ist halt super anstrengend, sich mit sowas rumzuschlagen und immer wieder Leuten zu erklären, ja, kenne ich, ja, habe ich schon gemacht, ja, mache ich seit zehn Jahren, nein, das funktioniert nicht, nein, davon weiß ich, dass es nicht so problem ist. Und das immer wieder erklären zu müssen und sich irgendwie dagegen wehren zu müssen, weil es ist ja oft auch so, dass einfach davon ausgegangen wird, dass du so ein einfaches Problem hast und du musst erstmal beweisen, dass du es nicht hast. Man fühlt sich halt auch überhaupt nicht ernst genommen, weil diese grundlegenden Ratschläge meistens einfach für eine komplett andere Größenordnung von Problemen gemacht sind. Wenn ich zum Beispiel ständige Schmerzen beklage und mir jemand sagt, vielleicht hast du einen Magnesiummangel, dann passt es einfach nicht, weil Magnesiummangel macht jetzt nicht, dass ich zum Beispiel bewusstlos werde vor Schmerzen und gerade Leute, die ein Trauma haben im Zusammenhang mit nicht ernst genommen werden und es geht ja vielen von uns so, weil im medizinischen Kontext werden wir halt oft einfach abgewimmelt, unsere Symptome werden klein geredet und es wird uns gar nicht abgenommen, dass wir diese Probleme haben und dass die uns so massiv beeinträchtigen. Und daraus entwickelt sich dann über die Jahre ein richtiges Trauma. Wenn dann Leute kommen und solche Ratschläge geben, dann kann das auch richtig triggernd sein. Also, ich merke das bei mir, wenn mir Leute dann so grundlegende Sachen erklären wollen, ich, mir geht es dann gleich richtig scheiße und ich gehe total auf Verteidigungshaltung, weil das einfach diesen ganzen Scheiß wieder hochholt. Und versteht mich nicht falsch, es gibt natürlich Situationen, in denen diese grundlegenden Ratschläge angemessen sind. Aber das wisst ihr nicht, wenn ihr die Person nicht kennt, habt ihr überhaupt keine Ahnung, ob euer Ratschlag auch nur im entferntesten Sinne sinnvoll ist. Deswegen müsst ihr bevor ihr Ratschläge gebt, erstmal rauskriegen, was diese Person eigentlich von euch will. Will sie überhaupt Ratschläge? Und wenn ja, zu welchem Problem? Und ihr müsst dieses Problem erstmal richtig gründlich verstehen, bevor ihr irgendwie einschätzen könnt, ob euer Wissen da helfen kann. Völlig absurde Ratschläge. Du müsstest einfach nur ein bisschen Gewicht verlieren. Hast du schon mal Paleo probiert? Du brauchst einfach nur ein Schnitzel, dann wird es auch besser. Ja, das liegt in unserer Industriegesellschaft, da kannst du nichts dran ändern. Du verbreitest auch viel zu viel negative Schwingungen. Das ist eine Belastung, die du aus deinem vergangenen Leben übernommen hast. Die musst du loswerden. Deine Chakren sind ja überhaupt nicht ausgeglichen. Das sieht man ganz deutlich an deiner Aura. Damit bestraft Gott dich für dein Fehlverhalten. Diese völlig absurden Ratschläge sind oft aus dem esoterischen Bereich, aus dem religiösen Bereich oder kommen von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Eine ganz andere Kategorie, finde ich, sind diese, ich sag mal, Lifestyle-Religionen. Das sind natürlich keine Religionen, aber da geht es dann um sowas wie spezielle Ernährungsweisen oder keine Ahnung besondere Sportmethoden. Und Leute sind teilweise so drauf festgefahren, dass irgendwie ihre Diät und ihr Sportplan alle Probleme fixen kann. Diese Reitschläge driften entsprechend oft ab in Vorträge über die Weltanschauung der beratenden Person. Die sind natürlich auch ultra anstrengend, aber teilweise auch richtig beleidigend. Wenn dann zum Beispiel Homo- oder transfeindliche Gründe dafür hergezogen werden, warum es dir jetzt schlecht geht oder wenn erklärt wird, dass du irgendwie selber schuld dran bist und es deine Verantwortung ist und ja du quasi krank sein willst, diese naja Ratschläge in Anführungszeichen sind richtig manipulativ und können auch emotional verdammt gewaltvoll sein. Vor allen Dingen dann, wenn die Person, die diese Ratschläge gibt, in eine Autoritätsperson ist, zum Beispiel weil es ein Elternteil ist oder eine Ärztin. Und ja, es gibt Ärzte, die so ein Zeug sagen. Gute Ratschläge Gute Ratschläge sind eine seltene Spezies und man bekommt sie eigentlich nie unerwartet, sondern meistens nur dann, wenn man gezielt danach fragt. Die Leute, die gute Ratschläge geben, sind meistens die, die Erfahrungen mit derselben Krankheit oder derselben Behinderung haben. Das sind Leute, die kennen das Problem, kennen das Ausmaß des Problems und wissen, wie unheimlich nervig ungebetene Ratschläge sind. Deswegen werden gute Ratschläge meistens erst gegeben, nachdem die beratende Person sich vergewissert hat, dass sie erwünscht sind. Wenn das nicht gemacht wird, können Leute auch gegen gute Ratschläge eine Abwehrreaktion haben, weil man sich einfach so dran gewöhnt, dass alle Ratschläge, die man bekommt, totaler Scheißdreck sind, dass man den Unterschied überhaupt nicht mehr sehen kann. Aber prinzipiell, wenn ihr das Problem wirklich kennt und sicher seid, dass es dasselbe Problem ist, von dem die Person redet, dann gebt Ratschläge. Aber bitte, bitte erst, nachdem ihr gefragt habt, ob die erwünscht sind. Oft ist es nämlich auch so, dass Leute sich einfach nur auskotzen und überhaupt keine Ratschläge wollen. Oder manchmal, habe ich gehört, das ist sehr selten, aber es kommt vor, machen Leute Scherze über ihre Krankheiten und Behinderungen. Aber nicht weitersagen, das ist ein Geheimnis. Bada bum, bada bum, bada bum, bum, bum, bada bum, bada bum. Ah, ich habe ja Notizen gemacht.